Wie kann ich mit der Aktivitäten Datenbank in Mebis eine Kartenabfrage durchführen? Einsatzmöglichkeiten könnten zum Beispiel sein, eine Ideensammlung, Möglichkeiten Rückmeldung zu geben oder auch um Lösungsvorschläge einzureichen. Diese Kartenabfrage funktioniert wie hergebracht, das heißt die Schüler können hier durch Eintrag hinzufügen, eine Idee aufschreiben und dann abschicken und dann landet die hier in der Listenansicht als graue Karte. Als Lehrkraft habe ich dann hier die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten und zum Beispiel hier eine Farbe zuzuordnen. Das kann natürlich auch der Schüler dann auch machen, allerdings natürlich dann nur bei seinem eigenen Eintrag. Standardmäßig ist das Ganze hier nach der Zeit erstellt, in dem die Karten hier reinkommen. Das würde dann so aussehen. Ich kann das Ganze dann allerdings auch nach Farbe sortieren, entweder auf- oder absteigend. Und dann sind hier die Farben jeweils zusammen. Gibt es zum Beispiel Doppelungen, wie zum Beispiel hier? Beide Schüler haben mehr oder weniger das Gleiche geschrieben. Könnte ich durch eine Karte löschen? Das wäre vielleicht pädagogisch nicht ganz so sinnvoll, aber ich kann die eine Karte hier einklappen und dann erscheint diese Karte trotzdem noch in der Listenansicht, ist aber hier eingeklappt und dann ist das Ganze übersichtlicher. Ich habe hier also die Anzahl immer noch drin, aber dann eben nur einmal den Begriff. Ich kann Einträge, die vielleicht erstmal unpassend sind, auch aussortieren, indem ich hier das entsprechend auswähle. Dadurch wird das Ganze durchgestrichen und die Karte an sich landet hier am Schluss. Ich kann es zusätzlich dann natürlich auch noch einklappen. Die Kartenabfrage passt hier auch der Breite des Bildschirms an, das heißt auch auf Tablets und Smartphone ist das Ganze hier durchführbar. Zusätzlich können dann alle Schüler und ich auch der Lehrer hier dann den Beitrag kommentieren. Ja, dazu sind folgende Felder angelegt. Einmal die Idee als Textbereichsfeld, wo die Schüler dann äh, reinschreiben können. Einmal dann die Farbe mit einer einfachen Auswahl und dann auch noch die Option, die einzelnen Kärtchen einzuklappen. Die Einstellungen sind wie folgt. Freigabe erforderlich auf Nein. Wenn es hier zu Analysmus kommt, kann man, kann man ja die Kärtchen relativ schnell löschen. Dann hier zu den Einträgen, Kommentare erlauben Ja. Dann ist vielleicht ganz gut, dass man als Schüler erstmal selber eine Karte abgeben muss, bevor man die anderen lesen kann. Dann kann man hier die maximal möglichen Einträge einstellen. Bei ja, 20 oder 30 Schülern in der Klasse vielleicht dann eher weniger. Verfügbarkeit ist hier voll gegeben. Man kann natürlich dann, wenn die Kartenabfrage vorbei sein soll, das Ganze hier sperren. Den Link zur Vorlage gibt es in der Videobeschreibung. Und das war es auch schon wieder.